Wir sind hier bei der Marke Head. Bei mir ist der Justus und wir haben einen Damen Race Performance Ski dabei. Justus, was kannst du uns zu dem Ski sagen? Ich stelle euch jetzt ganz kurz den neuen Powerjoy vor. Das ist unser neuer hochsportlicher Damen Ski. Ähm, kurz ein paar Key Facts: er hat eine 68er Mittelbreite, ist also sehr pistenorientiert. Und vom Aufbau her bewegen wir uns mit, mit Titanal und Vollholzkernen im wirklich sportlichen Bereich. Also wir sprechen die, die wirklich sportliche Dame an. Äh, für die quasi normale normaler Damen-Ski jetzt nicht genug ist von der Performance. Wir haben überdies unsere neue Technologie äh, mit drin verbaut. Das ist das EMC, der Energy Management Circuit, äh, wo es einfach darum geht, den Ski äh, ruhiger zu stellen, Vibrationen rauszufiltern und einfach ja, das Skierlebnis besser zu machen. Wirklich klasse Ski, der muss im Schnee getestet werden. Wir schauen uns das an. Hier steht nun die Bettina Weiß, Inhaberin von Sport Martin in Neuenkirchen, und die Bettina hat für uns den power Powerjoy getestet. Wie war denn dein Eindruck? Ralf, ich hatte eine wunderschöne Abfahrt mit dem neuen Ski von Head. Der neue Damen-Ski geht leicht zu fahren, sicherer Kantengriff, harmonisch in der Schwungauslösung und trotzdem ganz viel Power unter der Bindung und unter dem Ski. Ein ganz, ganz toller Fahrspaß, den der Ski vermittelt. Was denkst du, wie ist die Zielgruppe? Ich denke von der normalen Dame, die einfach einen sicheren Ski sucht, der zuverlässig auf der Kante hält, bis hin zur Dame, die durchaus sportlich orientiert ist. Dankeschön, viel Spaß. Danke, dir auch.